Was ist dein Lieblingswortspiel mit Essen? Hast du eins? Nee. Schade. Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Aber wenn man aufs Essen kommt, dann hängt es einem irgendwann zum Hals raus. Ja. wie Essen, ne? Ja, gehen wir nach Essen oder zum Essen. So. Nee, komm, Wortspiele mit Essen sind äh, zu 80 er gegenüber war ein Laden, ähm, der hat aufgemacht, der hat Computer verkauft und er hatte Computer und... Der verkauft und auch alles. Der, der verkauft auch alles, das stimmt. <lacht> ähm, der hat Computer verkauft und der hat, ähm, das war hier so ein Mini-Rollenspielladen. Da gab es dann hier so Magic the Gathering-Karten und sowas. Und dann haben sich nach der Schule, sind mal alle, alle rübergegangen und haben dann da ihre Karten getauscht. Das, ja. Und, und du auch? Und du auch? Nee, ich äh, war kein Magic-Fan. Ich fand das doof. Aber ich habe da meine Computersachen so gekauft. Am Anfang. Bevor dann der Online-Versand kam. Weil das war günstiger. Pirat und kein Magic-Fan, sondern gleich PC gespielt. Nee, ich oder hab was? Vampire the Masquerade gespielt. Ich das nicht. Warum stehen wir jetzt vor dem RWE-Gebäude? RWE ist das Sinnbild in Essen für Energie. Und bei, der, bei den Erneuerbaren äh, hat die Landesregierung nur wirklich verkackt. Warum? Warum? Ja, yeah, yeah. wir reden immer von Energiewende und kriegen es einfach nicht hin. Sowohl was die Genehmigungsverfahren für Windkraft angehen, als auch äh, Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und so weiter und so weiter. Alles immer nur Blabla bla und am Ende wird nichts umgesetzt. So also Sachen wie Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden könnte man <lacht> sofort machen. Äh, wir müssen uns über Speichertechnologien Gedanken machen. Äh, da hinten ist Evonik, alte Burkohle. Wir haben die ganzen alten ähm, Kohleschächte. Es gibt die Ideen mit, mit entsprechendem... Äh, Technischen, mit den entsprechenden technischen Mitteln ähm, da Speicher, also Energie zu speichern und das sollten wir alles versuchen. Wir sollten so viel wie möglich ausprobieren, und so viel wie möglich gucken, ob das realistisch ist und ob wir das umsetzen können, damit die Energiewende auch tatsächlich gelingt und dafür müssen die, Gene die Genehmigungsverfahren schneller werden und so weiter und so weiter. Die Bürgerbeteiligung muss früher passieren und das alles äh, würden die Piraten anders machen. Ich zu gymnasium öfter in dem Store, da habe ich mich für Sport schon nicht mehr interessiert. Da bin ich schon dick und ranzig. <lacht> Nein, aber hey, Computer, Informatiker und so. Klar, war ich in dem PC-Store mehr als auf dem Sportplatz.